Für die Fertigung des neuen Produkts London Kempinski soll eine Spezialmaschine beschafft werden. Es liegen hierfür zwei Vergleichsangebote, Investitionsalternative 1 und Investitionsalternative 2 vor. Für die neue Maschine liegen Ihnen folgende Daten vor. Die Anschaffungskosten betragen für beide Maschinen jeweils 240.000 Euro. Am Ende der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer hat die Maschine 1 einen Restwert in Höhe von 10.000 Euro, die Maschine 2 hingegen einen Restwert in Höhe von 12.000 Euro. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die beiden Maschinen betragen jeweils 8 Jahre. Für den Kostenvergleich beider Maschinen wird von einer jährlichen Kapazitätsauslastung von jeweils 40.000 Gartenzwerken ausgegangen. Als Zinssatz für die Ermittlung der Kapitalbindung wird für beide Maschinen 10% angesetzt. Die Raumkosten betragen für beide Maschinen jeweils 2.000 Euro pro Jahr. Für Instandhaltung wird bei Maschine 1 2.200 Euro und bei Maschine 2 2.500 Euro angesetzt. Des Weiteren fallen Gehälter für Maschine 1 in Höhe von 8.000 Euro und bei Maschine 2 in Höhe von 9.000 Euro pro Jahr an. Die Kosten für Fertigungslöhne belaufen sich bei Maschine 1 auf 70.000 Euro und bei Maschine 2 auf 40.000 Euro pro Jahr. Die Materialkosten betragen bei Maschine 1 140.000 Euro und bei Maschine 2 128.000 Euro pro Jahr. Die Kosten für Energie belaufen sich bei Maschine 1 auf 7.700 Euro und bei Maschine 2 auf 11.200 Euro pro Jahr. Als sonstige fixe Betriebskosten fallen bei Maschine 1 3.000 Euro und bei Maschine 2 4.500 Euro pro Jahr an. Die sonstigen variablen Betriebskosten für Maschine 1 betragen 3.100 Euro pro Jahr und für Maschine 2 betragen sie 2.400 Euro pro Jahr. Für den Kostenvergleich zwischen den beiden Investitionsalternativen werden nun folgend, nachfolgend erstens die jährlichen Fixkosten, zweitens die jährliche Summe der variablen Kosten sowie drittens die Gesamtkosten für das Jahr der Anschaffung ermittelt. Für die Ermittlung der jährlichen Fixkosten müssen sowohl die kalkulatorischen Abschreibungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen ermittelt werden. Im ersten Schritt wird die Höhe der kalkulatorischen Abschreibung für beide Investitionsalternativen ermittelt. Hierfür wird die Summe aus Anschaffungskosten plus Restwert durch die Nutzungsdauer geteilt. Für Maschine 1 ergibt sich eine jährliche kalkulatorische Abschreibung in Höhe von 28.750 Euro. Für Maschine 2 ergibt sich eine jährliche kalkulatorische Abschreibung in Höhe von 28.500 Euro. Im zweiten Schritt wird die Höhe der kalkulatorischen Zinsen für beide Investitionsalternativen ermittelt. Hierfür, hierfür wird von den Anschaffungskosten der Restwert abgezogen, um die durchschnittliche Kapitalbindung zu ermitteln und anschließend mit dem angegebenen Zinssatz in Höhe von 10 multipliziert. Für Maschine 1 ergeben sich jährliche kalkulatorische Zinsen in Höhe von 12.500 Euro. Für Maschine 2 ergeben sich jährliche kalkulatorische Zinsen in Höhe von 12.600 Euro. Als weitere Fixkosten fallen die Raumkosten, die Instandhaltungskosten, die Gehälter, die Kosten für Energie sowie die sonstigen fixen Betriebskosten an. Für Maschine 1 ergeben sich somit jährliche Fixkosten in einer Gesamthöhe von 64.150 Euro. Für Maschine 2 ergeben sich somit jährliche Fixkosten in einer Gesamthöhe von 70.300 im nächsten Schritt wird die jährliche Summe an variablen Kosten ermittelt. Als jährliche Variable Kosten fallen an die Kosten für Fertigungslöhne, die, Fertigung, die Materialkosten sowie die sonstigen variablen Betriebskosten. Für Maschine 1 ergeben sich jährliche Variable Kosten in einer Gesamthöhe von 213.100 Euro. Für Maschine 2 ergeben sich jährliche variable Kosten in einer Gesamthöhe von 170.400 Euro. Im letzten Schritt werden die Gesamtkosten für das Jahr der Anschaffung für die beiden Investitionsalternativen ermittelt. Für Maschine 1 ergeben sich Gesamtkosten im Jahr der Anschaffung in Höhe von 277.250 Euro. Für Maschine 2 ergeben sich Gesamtkosten im Jahr der Anschaffung in Höhe von 240.700 Euro. Merke, bei der Kostenvergleichsrechnung entscheidet sich das Unternehmen stets für die Investitionsalternative, bei der im Jahr der Anschaffung die geringsten Gesamtkosten entstehen. Andere Gesichtspunkte, unter anderem Ertrags-, Rentabilitäts- oder Amortisationsaspekte, werden bei der Kostenvergleichsrechnung nicht berücksichtigt. Auf den vorliegenden Fall übertragen bedeutet dies folgendes. Die Firma Gartenglück KG wird sich für die Investitionsalternative Nummer 2 entscheiden, da hier im Jahr der Anschaffung die geringsten Gesamtkosten entstehen werden.